Wir legen los mit Resident Evil 2. Ich starte gerade zum ersten Mal. Ich bin vorher nicht über diesen Bildschirm hinweggegangen, äh, da ich gucken wollte, ob irgendein Update noch installiert werden muss, bevor ich live gehe, weil das wäre scheiße. <lacht> ähm, ja, deswegen... Wir machen das mal so. Ja, Controller bleibt hier. Und ich blende mich mal kurz aus, damit wir das sehen. Falls da irgendeine spezielle Szene ist. Ich kenne das Spiel, wie gesagt, gar nicht. Ich habe es gestern oder vorgestern... Gestern... Ähm, angefangen auf der PS3 habt dann gefunden, ne, wir haben jetzt so schön auf der PS4 s Remake. Da will ich es nicht machen. Ähm, passt. Idee ist immer gut, denke ich. Ist das Muster gerade so sich Ach so, heller machen? Ich muss tatsächlich heller machen. Wow. Ähm. mal so Ah, der passt jetzt den hellen, hellen und dunklen schwellwert an ähm, hier bin ich immer gern ein bisschen heller als unbedingt nötig bis das bild auf der linken seite verschwindet und rechts Ah, hier könnte ich zurück wenn das links gar nicht verschwindet ich probiere das schwellwert zu finden wir machen mal so äh, ich habe kein resident evil network deswegen nein und theoretisch, wenn das alles klappt, ich blende mich nochmal kurz ein, müsste hier drüben in den Chat kommen. Ganz da drüben. Ich wollte das eigentlich genau andersrum haben. Fuck, Ein Moment. Hui. Ja, ich wollte das genau andersrum haben, dass wenn ich nach links gucke, dass ich dann wieder auf den Chat gucke rüber. Ungefähr so. Dann gucke ich nämlich darüber auf den PC, und dann gucke ich auch auf den Chat. Genauso wollte ich das einrichten. Okay, also. Ähm, Leons Kampagne oder Claire's Kampagne, ach du Scheiße. Ähm, ja, jetzt muss ich das erste mal googeln, weil ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Resident Evil 2, Leon, Claire Differences. Beim ersten Teil war es eine Schwierigkeitsfrage, das weiß ich noch. One story, different viewpoints. Ja, äh, yeah, okay, das ist schon mal von Vorteil, dass wir dieselbe Story haben hat one time Choma has a pretty profound effect on the game you play. Let's talk about the similarities. Similarities, scheißegal, ich will wissen. Same maps, different paths. Oh. Ja klar, dieselben Plätze sehen wir. Andere Ziele. Ne. Okay. Ja, ja, ja, bla, bla. Die kriegen andere Waffen. Ich würde einfach gern wissen, weil im ersten Teil war Jill Valentine viel einfacher zum Spielen anscheinend. Ah, hier steht vielleicht Claire. Claire kriegt mehr Sachen. Ja, gut. Ich glaube, das ist ein Argument für mich, dass wir Claire spielen. Zielhilfe teilweise: Autor holen. Und Ich will es ja nicht so. Das wäre schon cool. Wir probieren es mal auf Standard. Okay. Also legen wir mal los. Ich probiere gerade ein bisschen reinzufinden in dieses Spiel. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen? Nein, ich schon wieder mein Controller. Ja, jetzt bin ich noch voll gut drauf, ich weiß. Nein, nein, im also Ernst, ich... okay? Ich hab's mit eigenen Augen gesehen. Oh, ich glaub dir, komm. So ich aus. glaub dir. Vielleicht spielen wir irgendwann doch mal Erzähl die, erste, uns die Geschichte. Erzähl Sie. Okay, ähm, es war Freitagnacht. Ich ging von der Bahn nach Aber Hause. Da kam diese Frau auf mich zu. Sie torkelte, weißt du? Dachte mir also, sie ist betrunken? Wow, <lacht> wow, okay. Sag uns, und sei ehrlich, wie viele Drinks hattest du in Tos? Nein, Mann, ich war kaum angetrunken. Ah, komm. Okay, das nein, sieht schon verdammt okay. geil aus, das muss ich sie mal so näher, zugeben. Ist ihre Augen sehen sollen Ihre Nase, ihr ganzes Gesicht, sah aus wie verwest. Äh. Sah aus wie eine Leiche, wie eine wandelnde Leiche, Mann. Weg <lacht> nach meiner Frau. Ich habe sowas noch nie gesehen, kann seit der Nacht nicht mehr schlafen. Okay, beruhig dich, Kumpel, beruhig dich. Okay, du, du musst stark bleiben. Okay, gib da drauf nicht Angst nachher. Ja. ja, da hast du ganz recht. Wenn du vor diesen Dingern erstarrst, schlagen sie ihre Zähne in dich. Ich hab Ach komm schon, das wurde gerade gut. Oh, ich sollte mal schlafen. Oh Scheiße! Nein, nein, nein. Was soll ich tun? Was mache ich denn nur? Laufen. Sobald ich Chris bin. Sowieso, muss los. Wieso denkt wieder, ich komme in Schwierigkeiten. Was zur... So... Hallo? Okay, das sieht schon verdammt geil aus. Ganz ehrlich. Boah, ich glaube, wir spielen am Ende mal. Wenn ich alle Resident Evil Teile durch habe, gehen wir vielleicht an die ps und spielen die noch Einfach nur, um richtig das Kotzen zu kriegen. Aber momentan bin ich sehr froh mit den Remakes. Es ähm, wirkt gerade sehr viel lebendiger so, glaube ich. Wir starten auch woanders. Im Original bin ich, also die zwei Minuten, die ich gespielt habe, ganz anders gestartet. Und direkt verreckt bei den Zombies. Ja. Ähm. Mal schauen. probier weniger wenige Amps zu sagen, Hallo? ich ziehe es Mal, aber... Es nervt mich jedes Mal, wenn ich es höre in meinen Augen. ...eigenen Aufnahmen danach. Kann ich punchen? Ich höre was. Oh nein. Oh nein. Nein, mach das nicht. Man kann sie nicht von vorne anschauen. Was ist das? Kämpft er da drin mit einem? Oh nein, bitte nicht. Boah, ist das eklig. sie ist wieder ein Kopf, so wie es aussieht. Oder sie hat eine Perso waffe dabei, weil sie cool ist. Viereckes nachladen sehr gut. Okay, das ist cool gemacht. Ich habe ihn probiert ins Gesicht zu schießen. Ich weiß nicht, ob das hier schon was ausmacht. Äh, Im alten Teil ja nicht. Ich habe keinen Schlüssel. Ja, und jetzt? Ah, hier. Jetzt holen wir den Schlüssel. Okay. Wir haben wieder das Problem für mich, dass wir einen begrenzten Inventarslot haben, der halt leider voll Sinn macht. Weg hier. Ich lerne gerade ein bisschen die mechaniker deswegen... Ich hier können wir jetzt einfach rauf. Mach auf. Geh weg. Geh weg. Ja, der Typ steht auch gerade auf. Geh weg. Nein, fick dich. Fuck you hard. Nein, nein, nein, nein, nein. Da draußen ist noch jemand. Immer... Oh. Alter, sieht das geil aus. Das gut, ja, denke schon. Danke, dank mir später. Bin okay, mache ich. Oh, Wie geht hier vor? Keine Ahnung. Hoffentlich haben die mehr Infos auf der Polizeistation. Warte, du bist Cop? Ja. Leon Kennedy. Und du bist? Claire. Claire Redfield. Wohnst du hier? Nein. Ich suche meinen Bruder. Ist auch Cop. Tja. Gut, dass wir uns getroffen haben. Ich weiß nicht, was noch auf uns zukommt. Der erste Teil hat den Raccoon Forest gespielt, habe ich unterdessen rausgefunden. Äh, in diesem Anwesen, bei dem ich den Namen immer vergessen habe. Spencer Anwesen, danke, jetzt habe ich wieder, gerade eingefallen. Und dieser Teil hier halt weniger auf Rätsel basieren und mehr auf Story anscheinend, oder mehr auf Action. Ich bin mal gespannt. Vor allem das Remake wird sicher mehr darauf fokussiert sein, als der erste Teil noch. Aber ich glaube im Remake sind. Im Original sind wir halt direkt hier in Raccoon City gestartet. Resident Evil 2. Alter, das sieht schon geil aus. Die Polizeistation ist nicht mehr weit. Die werden mehr wissen. Ja, aber was wenn wir die einzigen sind? Wenn es keine Überlebenden gibt. Die Stadt ist groß. Da muss es doch welche geben. Wir müssen wohl zu Fuß gehen. Wohl eher rennen. Ja, gute Idee. Ach du Schande. Waren. Oh nein, oh nein. Anschneiden. Aus. Aus, Anschnallen. So sorgen sie also dafür, dass wir nicht zurück können. Da ist der Lastwagen und seinem Rückweg blockiert Er ist nicht da drin Hier. Ist nicht sicher. Oh, scheiße. Geh schon weiter. Ich treffe bei der Station. Oh oh oh oh oh oh. Sprinten ist halten oder drücken. Ich mach einmal drücken. Ich will eigentlich Typ A, aber schießen und nachladen, äh, schießen und zielen, wechseln. Eigentlich gerne, aber... Ja, nachladen ist gut, nachladen ist immer gut. Ich lebe mal damit, wie es ist. Ähm... Wir lassen das mal jetzt. Mal gucken, wie das ich bin so nicht gewohnt, dass deine da Kamera ist jetzt wieder. Oh, das sieht okay aus. Ich bin sogar recht glücklich damit. Nein, mein Handy. Manchmal rutscht es, manchmal nicht. Ich bin so sauer oh, Und schon das erste Mal. Alright, also. er drei war doch drin. Ah, sie rennt auf. Okay. Das ist aber cool. Sie rennt wirklich durch, dann. Hier ist eine Sackgasse. Ah, hier ist eine Sack. Habe ich keine Karte? Ach du Scheiße. Äh, ja, ich habe ein Problem. Wo muss ich hin? Kannst du denn auf etwas draufklettern? Ich will die nicht alle töten. Das ist Munitionverschwendung. Ich glaube, ich habe nicht mal genug Schüsse dafür. Denimperl. Und da komme ich. Da muss ich ja wohl kaum hin. Ach komm, ja leckt mich, geh weg. Wo muss ich denn hin, meine Fresse? Ich glaube schon, dass ich da nach hinten muss. Ah, cool, sie verbrennt direkt. Interagieren ist x. Ach cool. Ah. Uh. Ja okay. Ich kann meine Kamera ein bisschen breiter machen theoretisch. Was? Die ich auch meine Hände wenn ich, hier ich oben so rumfuchtle? was seht ihr nicht? Okay, ich habe gerade runter und kreises schnelles Umdrehen. Das ist das, was mich gerade zufällig gerettet hat. Wie beim ersten Teil auch, ich probiere eine Zeit lang ohne Guide zu spielen. Wenn ich gar nicht weiterkomme, dann schaue ich im Guide nach, was ich machen muss. Aber nicht durchgehend. Also ich werde dann einen Schritt lesen, dann weiß ich, wo ich wieder hin muss. Danach werde ich wieder warten. Und probieren. Ich weiß nicht, ob das... Oh, das sieht geil aus. <lacht> genau das, was ich wollte. Das ist ja hier? Guck, manchmal gucke ich gerne nach. Äh, ihr seht das jetzt gar nicht so, ich hab Trophäen bekommen. Das ist ein bisschen doof jetzt, merke ich gerade. Ich bin überlegen, ob ich sie runternehme. Aber ich guck mal kurz wegen dem Overlay Erreicht jetzt die Polizeistation? Also eigentlich, basically starte das Spiel. Ähm, vom Overlay her, theoretisch, kann ich die Kamera auch sehr gut nach unten nehmen. Schon, Chris. Wo steckst du? List. Drin sind sie auch. David, Marvin, seid ihr da? Es gibt einen Weg raus. Steht ihr drin. Sollte ihm helfen. Alright. So, ich habe das jetzt mal verschoben hier nach unten. Dann macht es vielleicht noch mehr Sinn, dass ich nach oben schaue. Das ist unser Speicherpunkt. Können wir jetzt durchgehend speichern oder brauche ich dafür wieder äh, irgendein Item? Anscheinend nicht. Die Itembox, ist sehr gut. Sieht gesundheitstechnisch aus. Ich bin gesund sohn zu Warnung und Gefahr wenn sie in Gefahr sind ja okay so wenn ich in Gefahr bin Weg. ich mache das mal hier rein okay man kann sortieren das ist schon mal gut ähm ich speichere mal so wie es aussieht können wir einfach so speichern das ist schon mal sehr viel wert und ich erinnere mich noch gerne an die Story vom ersten Teil da wir da eigentlich entdeckt haben, wie das Ganze losging im Raccoon Forest. Heißt es eigentlich für mich? Warte mal, braucht wir den Schlüssel überhaupt noch? Der Schlüssel war doch fürs äh, für die Tankstelle, ne? Ja, den brauche ich doch nicht mehr. What? In der Main Hall, das ist alles rechts hier irgendwo. Äh, ich schaue mich mal kurz um ein bisschen. Hier müssen wir drei sachen einfügen In memory of love and memory of those who served to dwell lines the nobility, of unicorns and house ultimate sacrifices am purest Mains of all okay ja irgendwelche gedenkstätten da müssen wir dran drei sachen finden wahrscheinlich so wie es aussieht ich kann mir vorstellen dass das ziemlich sogar zur story gehören wird äh, hier oben ist gerade nichts, das ist ein löwe ist eine karte ja habe ich sie zwar gefunden aber noch nicht aufgenommen haben ja mit den löwenstatus ein rätsel das habe ich gecheckt jetzt ähm, die karte sagt auch wo weiß die karte noch ah, Pat, einfach Pad. die karte sagt auch hier ist eine tür gewesen die ich benutzen kann Ah, okay, die ist jetzt markiert als verschlossen. Okay, okay ich lerne ein bisschen vom Spiel dazu gerade, deswegen... Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich glaube, ihr könnt ein bisschen gucken, wo ich hingucke, so oben. Ungefähr, aber es ist schwer zu merken. Ja, das ist eines der Symbole, die wir brauchen im Schild 100 Pro. Ähm... Sorry. <lacht> ja, also ganz kurz. Hier müssen wir rein. Hier ist nichts. Okay, das sieht schon ganz geil aus eigentlich. Ich bin beeindruckt. Grünes Kraut. Ja, guck mal mit. Eine Stadtbroschüre. Willkommen in Raccoon City. Es Ist nicht nur das Zuhause des pharma riesen Umbrella Corporation, sondern auch eine pulsierende, dynamische Stadt mit einer langen Geschichte. Oh nein. Die Polizeistation, das Waisenhaus. Wow. Zwei Sachen, die sie mir vorstellen. Wer macht aus einem Museum eine Polizeistation? Habe ich nicht. Sorry, wollte ich nicht unterbrechen. Okay, wir sind beim ersten Rätsel. Habe ich die Broschüre jetzt in den Dateien? Ja. Der ungewöhnliche Uhrenturm. Weil ich wüsste nicht, wo ich sonst den code gerade herkriege. Also gehe ich mal zu diesem Uhrenturm. Wenn ich den finde. Oh, das Ganze läuft so flüssig. ist hat ja keine Ladezeit dazwischen. Ich vermute mal, das kommt noch. Aber oh, ich darf nicht so weit nach hinten ein bisschen blockieren. Das klebe ich am Boden unten. Ah, dieser Uhrenturm will kein Hinweis sein. Ich möchte ich den hier nicht sehe. Ähm... Schreibmaschine, Speicherpunkt. Äh, Inventarpunkt, da ist die Göttin in der Statue. Zugeklebter Kasten. muss ich irgendwas zum Schneiden? Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Oh. Okay, sie kann aber mit Taschen... Das ist so gut gemacht. Oh, ich bin ganz glücklich, dass ich diese Version spiele. Ich habe gerade gelesen, wir können in einem Polizeizentrum eine Tür nicht aufmachen für eine andere. Es unterscheidet sich anscheinend von Charakter zu Charakter, welche das wir brauchen. Hier brauche ich eine Fuse. Ich hoffe, die finden wir noch. Abgeschlossen. Okay, das ist ganz cool gemacht. Da habe ich eine Tür nicht aufprobiert. Okay. War das? Aber wenn jetzt hier wieder diese ekligen Spinnen kommen, kriege ich die Krise. Konzentration, Claire. Konzentration. Ah, nur, ich dachte schon, da kleben noch Füße drin. Konzentration, ja klar, du bist ein fucking Zombie-Himmel. Zombie-Hölle vielleicht besser. Okay, die schwebt ein bisschen komisch. Mach' mir einen auf Dead Space. Nein, machen wir nicht. Die Atmosphäre ist ganz gut. Ich würde eigentlich sehr gerne mit diesem Headset hier spielen übrigens, aber das Problem ist, dass ich das im Fernseher anschließen muss. Dann kann ich hier nicht aufnehmen auf dem PC. Deswegen muss ich das ein bisschen umständlicher machen über zwei verschiedene Kopfhörer. Ich habe hier aber ein Verlängerungskabel geholt, das ist sechs Meter lang. Also ich kann 8 Meter lang, ich kann da hinten zur Tür raus und dann links ins Bad und ich kann immer noch Kopfhörer drin haben vom Fernseher aus. Ja, lass mal stoben, das ist vielleicht ganz angenehm. Das Licht hat Zombies angelockt, deswegen stirbst du gleich. Oh. Ich bin zu abgehärtet von Dead Space. Oh, da ist was ach so ja gut nehmen wir mal mit spiegel ah ja klar zu dunkel um zu funktionieren und das licht blendet dann wenn ich was sehen würde logisch kann man so machen muss man aber nicht raum der wache ist mein ziel wir haben aber noch ein büro das wir erkunden können Vielleicht nicht erkunden können. Aber wahrscheinlich irgendein Schneider. Schnell. Der war von hier. Der ist tot. Ah. Geben Sie, geben Sie mir die ja. Der ist weg. Ich glaube nicht, dass du den hast. Oh What? Wow, well? oh das sieht so gut aus. <lacht> Sorry. Also die Gottesstatue, die brauchen wir. Okay, das habe ich mir gedacht, dass wir da rein müssen, ja. Löwe, Einhorn und die Dame da. Das ist eine Göttin. Okay, wir haben die Rätselaufgaben. Das ist schon mal gut. Das freut mich. Da war was, oder? Ich wusste es. Ich wusste es! Das war ein Schuss zu viel. Ein unnötiger Schuss, den ich nicht machen müsste. Kannst du da bitte... Geht nicht auf, okay. Ich hab's gehört, ich hab's gehört. Das war daneben. Ich weiß einfach nicht, ob das schlau ist, hier jetzt schon wieder alle zu töten. Ah, nicht. Ich habe diese ekligen Resident Evil 1-Wipes, dass mich alles danach anspringen wird, sobald ich da wieder durchlaufe. Ah, euch muss ich töten. Euch muss ich töten. Ich bin tot. Oh, was? Lauf, lauf. Nein, nein, nein. Du bist hässlich. Nein. Oh, fuck, lauf. Okay, okay. Wir haben es geschafft. Oh. Alter! Hab ich nicht. Ich hab keine Fuse. Wir müssen da raus. Wo war der vorhin, als wir hier rumgelaufen sind? Dann hätten wir uns alles sparen können. Komm her. Der zweite Teil soll die Geschichte viel mehr in Tiefe bringen als das Original, also das Remake, deswegen hoffe ich, dass wir da mehr lernen noch. Niemand kennt die Ursache? Es gibt viele Theorien, aber ich weiß nur sicher, dass es hier vor Zombies wimmelt. Ja, was sie nicht sagen. Hey, hey, lass das an. Nur für den Fall. Ich werde nicht lang bleiben. Wenn ich Chris finde, sind wir hier raus. Du bist wirklich Chris' Schwester? Ja. Wieso? Haben sie was gefunden? Er ist verreist. Europa, denke ich. Vor Wochen schon weg. Verreist? Das ist großartig. Ich habe noch mehr für dich. Anscheinend gibt es einen Weg raus durch diesen Geheimgang hier. Gut. Oh, oh. Hey. Oh. Sie sollten schnell ins Krankenhaus. Oh nein, vergiss mich. Ich kümmere mich um mich selbst. Nein, das machen Sie nicht. Sie brauchen dringend Der Hilfe. Jetzt zu, Claire. Rette dich selbst du deinen Bruder wieder siehst. Hier. Du brauchst das sicher. Nein, ich nehme das nicht. Sie werden das. Und pass gut auf. Wenn du eins von den Dingern siehst, wer immer es auch war, darfst du nicht zögern. Schalt es aus, wenn du kannst. Oder... Das muss ja eigentlich Chris aus dem ersten Teil sein. Ein Kampfmesser. Kann zum Kontern verwendet werden mit L1, wenn man gefangen wird. Kann wiedererlangt werden, nachdem der Gegner besiegt wurde. Gut. Ja. Ich dachte schon, ich habe es jetzt leer geused Schon ich kann seine Nähe die Waffen gar nicht benutzen. Okay, also wir müssen jetzt diese drei Medaillen finden. Messen ähm, aber. Raum habe ich gar nicht probiert vorhin. Den lassen wir jetzt noch ganz kurz. Das wird wahrscheinlich die Göttin sein, so vom Logo gerade drauf. Aber... Haben wir hier einmal... Den Löwen, das Löweblattvogel. Nein, nimm das. Ich bin einfach gut. Richtiger Pro, ich weiß. Also hat Elliot recht. Ja, noch sind wir nicht raus. Ich will das nicht. Das heißt, unsere einzige Wahl ist eigentlich... Ich wollte das jetzt nicht ganz so elegant machen, aber halt so <lacht> ja, ich sollte vielleicht mal ich habe vorhin gemerkt, dass ich jetzt die ersten 40 Minuten nicht aufgenommen habe. Jetzt habe ich Record gedrückt. Das heißt, hier wird sich jetzt dann die Qualität gleich geändert haben auf YouTube immerhin. Vielleicht mache ich eine Folge ohne und eine Folge.